Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Wohnen ist ein, ein Menschenrecht und für Menschen, die dieses Menschenrecht nicht ausüben äh, können, weil sie eben keine eigene Wohnung haben, ist das eben die Jahreszeit, wo es äh, wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes auch äh, um Leben und Tod geht. Und deswegen ist es äh, wichtig und richtig, dass auch wir hier immer wieder, diese Menschen, die viel zu oft nicht gesehen werden, die viel zu oft nicht äh, in der öffentlichen Debatte stehen, hier auch in die öffentliche Debatte holen, weil es muss ja unser Ziel sein, dass keiner von diesen Menschen auch in diesem Winter bei Temperaturen, beim Nachtfrost auf unseren Straßen oder Parkbänken erfriert. Meine Damen und Herren, wenn Sie einen Blick werfen in die Wohnungsnotfallstatistik des Landes dann werden Sie feststellen, wir reden von über 6.000 Personen, die dort von den Kommunen gemeldet worden sind, 6.044, aber wir wissen, dass die eigentliche Zahl höher ist, weil die Kommunen nicht alle gemeldet haben, aber eben auch, weil wir genau wissen, dass gar nicht eben alle Personen erfasst werden, weil sie eben oft so unsichtbar in unserem Leben sind, dass sie eben gar nicht amtlich registriert werden sind. Und das ist diese Landesstatistik in Rheinland-Pfalz gibt, ist ein Erfolg, den wir in Rheinland-Pfalz haben in den letzten Jahren. Wir waren das erste Bundesland und sind jetzt auch Vorreiter für Deutschland, denn es wird ab dem kommenden Jahr auch eine bundesweite Statistik geben. Warum ist das so wichtig? Weil wir eben in dieser Statistik auch ablesen können, dass auch Wohnungs- und Obdachlosigkeit ein sehr, sehr vielfältiges Bild ist. Es ist eben nicht nur das Bild, was wir oft Stereotyp in den, Kopf haben, in den Köpfen haben, sondern es ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Sie werden, und äh, glauben Sie mir, ich war sowohl mit Professor Trabert im Ärztemobil unterwegs, ich war auch schon im Asternweg, ich war auch schon in Koblenz. Sie werden bei manchen Leuten gar nicht glauben, dass sie von Obdach oder Wohnungslosigkeit betroffen sind. Bei anderen ist es durchaus sehr, sehr offensichtlich. Und weil das so ist, haben wir ja die Armuts, Landesarmutsstrategie auch mit auf den Weg gebracht und können da erste Erfolge mit vorweisen. Und liebe Kollegin, ähm, ich kann das verstehen und ich denke, man wird auch noch mal gucken müssen, ob wir auch in Koblenz bei den Wohnraumfachberatungsstellen auch mit unterstützen können. Aber wir sind ja hingegangen und haben als Land eine kommunale Aufgabe hier modellhaft schon mal an fünf Standorten unterstützt. Ich weiß gar nicht, ob es das in anderen Bundesländern gibt, aber das ist ein Riesenschritt nach vorne, weil das ja eigentlich eine kommunale Aufgabe ist und zu sagen, dass wir das jetzt Stück für Stück auch ausweiten und ausbauen, ist ein Riesenschritt nach vorne. Und Das, finde ich, gehört dann auch zur Ehrlichkeit dazu, das hier zu sagen, dass wir das tun, das gab es vorher nicht. Das, das führt auch zu einer, zu einer Vernetzung und zu einer Konstanz, um auch voneinander zu lernen und dass wir auch zeigen, wir werden unserer Verantwortung Land für dieses Thema gerecht und wenn Sie sich die einzelnen Fälle angucken, dann werden Sie feststellen, dass Angebote unterstützt werden müssen, ausgebaut werden müssen, das ist alles völlig klar und da sind wir auf einem Weg, aber da sind wir noch lange nicht am Ziel, aber Sie werden eben feststellen, dass aufgrund multipler Probleme Sie Menschen haben, die obdachlos sind, die auch viele Jahre schon obdachlos sind, die dann Angebote bekommen, die, wo Erfolge sichtbar werden, die so wieder an das Wohnen herangeführt werden, die dann in eine Wohnung kommen und glauben Sie mir, wir haben das größte öffentliche Wohnungsbauunternehmen in Rheinland-Pfalz, wir haben da sehr viele Fälle und die dann scheitern und zurückfallen, weil sie eben das nicht mehr können, weil die Probleme eben nicht alle gelöst worden sind. Und Housing First ist genau der Unterschied. Housing First sagt in dem Moment, wo Obdachlosigkeit droht, wo Obdachlosigkeit kommt, gibt es als erstes eine Wohnung und dort wird dann sozusagen die Beratung, die Unterstützung und alles Angebot, damit es überhaupt nicht dazu kommt, zu Obdachlosen Biografien, zu jahrelangem Obdachlosen Wohnungslosen sein. Und das ist genau der Unterschied. Und das haben wir in den, in den Haushalt geschrieben, in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass wir das auch in Rheinland-Pfalz fördern wollen. Und Darüber hinaus, glaube ich, müssen wir auch Modelle, wie sie in Bayern existieren, auch in Österreich schon gesehen, von, von Clearingstellen, Clearinghäusern fördern, wo gerade auch Familien in Wohnungen genommen werden, die es gibt, wo die Beratung und die soziale Betreuung in der Wohnung stattfindet und dann zu gucken, was kann man dauerhaft machen, damit die Menschen überhaupt nicht auf die Straßen gehen. Sie sehen, es gibt viele wichtige und fördernswerte Instrumente mit dem einen Ziel, Obdachlosigkeit zu überwinden, bestenfalls es gar nicht entstehen zu lassen. Ich glaube, wir haben in Rheinland-Pfalz gute Grundlagen gelegt und ich bin dankbar, dass die Debatte einen Anschluss gibt, da weiterzuarbeiten. Herzlichen Dank.